Ich war mit Lilly und Alex auf einem Tagesausflug. Wir waren auf einer Rodelbahn. Lilly hatte Angst auf einer Seilbahn. Meine Mom hat mein aufgebrochenes Schloss zu meinem Pfad gefunden, das geklaut wurde. Und als ich im Aquapark angekommen bin, habe ich meine einzige GoPro in einer fucking Wasserrutsche kaputt gemacht. Es war wirklich einfach ein richtig geiler Tag. Außerdem, wenn ihr meine Videos feiert, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Es hilft sehr, dauert nicht mal eine Sekunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe meine Kamera einfach gefickt. Also herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Kanal. Ich bin Silotoni. Heute fahren wir äh, nach zum Mundo, Das ist ein Aquapark in Allgäu. Und bevor ich das mache, muss ich zuerst noch ähm, zum Mediamarkt, denn ich habe AirPods Pro mir gekauft und die hole ich mich jetzt ab. Ich hab guck mal Maske vergessen, ich höre ich gerade nach Hause. Hier sie kann noch nicht da. Wow, kaputt gegangen. Oh, traurig. Mach auf! Tada. Hey, wie hast, hast du, hast du das einfach gerade mein Schloss gefunden? Im Mülleimer? Nee, in einem Fahrrad. Nicht Mülleimer unter dem Motorrad. Ich habe ihn gesehen, weil ich, weil ich und da lag mein, mein kaputtes Schloss von einem geklauten Fahrrad. Ach du Kacke. Wir sind jetzt bei Make-Is. <lacht> <lacht> so, so früh ist es. Jetzt rein. An unserer ersten spontanen Station, wo du Eine Rodelbahn. Oh. Boah. Boah. Oh, ja, Leute, wir fahren gerade einfach auf der höchsten oder äh, krassesten Rodelbahn in ganz Deutschland gerade. Oh, das macht das. oh mein Gott, Leute. Ist das nicht geil? Alter. Meine ist es mein Dorf. Also da, wo ich diese Klinik gemacht habe. Ich glaube, ja. doch. Als wir bei der Rodelbahn ankamen, wollte ich das filmen. Deswegen habe ich die Kamera angemacht, die Jackentasche angemacht, weil eigentlich darf man nicht filmen. Aber ich bin dann zu schnell gefahren, dass ich wirklich keine Zeit hatte, meine Cam rauszuholen. Deswegen gibt es jetzt die jackentaschen -Cam ohne Video, aber mit Ton immer nach vorne gegangen, ab von wenn man nicht mehr so ein bisschen. Und dann. Geht's. Und dann. Warum? Oh geil, let's go. Okay, ab in die Wasser rutschen, let's go. Ich bin da halt rum rausgeflogen, ach du Scheiße! Ich ja, hab das letzte Mal kurz alleine hutschen, gell? Genug, gell? Gibst du mir den Rest weg? Was hab ich denn auch bemerkt? Seid ihr was zu sagen? Ja, ich Ja! Naja, Leute, ich habe meine Kamera einfach gefickt. Ich habe meine Kamera einfach gefickt. Ich muss mein Handy jetzt holen, ne? Also geil, so sieht's aus. ist abgebrochen. Oh mein, wie ist es? Grad? Ja, okay, wir sind reingerafft. Okay, okay, okay, was ist gerade da passiert? Ich bin mit dir auf einer Rutsche gerutscht, die nicht für zwei Personen bestimmt war. Obwohl er Bademeisen einfach durchgelassen hat, lol. Dadurch sind wir in diesem Becken zusammengekracht und da ich nicht dachte, dass diese Kraft so stark sein wird, ist mein Arm einfach ausgeschlagen hat die GoPro mit der Schraube, die halt etwas raushängt, aus der Halterung rausgehauen. Beziehungsweise bin mit der Kamera mit einem Selfie-Stick gegen die Rutsche geknallt. Somit ist die Haltung abgebrochen. Die Kamera steht rot vor sich hin und schwimmt einfach die Rutsche weiter. Lilly sagt, hol die fucking Kamera, die rutscht gerade runter. Ich bekomme Panik, renne zur Kamera, springe förmlich auf sie und fange sie in der Rutsche rauf und rutsche mit meinem Bauch runter. Und der Bademeister denkt sich, was zum Ficker habe ich da gerade gesehen. Gleich nochmal, Alter. Ja, bist du? Ready, lächel. Das Ding hat einfach gerade eBay geöffnet. das Wasser. Will einkaufen. Das Hier ist ja so ein bisschen zu rein, sehr gut. Ich darf nicht mehr filmen, weil ich muss schon ein Mal die mit Handy und äh, die meinen essen, weil ich darf nicht filmen Deswegen gibt es jetzt einen Tab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind so gestern Uhr. und ähm, ich ist das ein Alter, Also, ich sah auch so viel Rasen reingekommen. Das ist ein Fisch, ey. Wir wollten irgendwas essen, aber hier gibt es irgendwie nichts. Das ist Also, meine Finger sind so trocken. Und schau mal, hier hab ich habe wieder richtig viele Finger, richtig viele Finger wie kriegt man immer so Fingernägel so krass, nachdem man schwimmen war. Alter! Auf jeden Fall gehen wir jetzt eventuell, wenn was auch auf dem Weg ist. Gehen wir da eventuell was essen. Ja, auf jeden Fall kein Mäckiges. Dann so ein Wie gesagt, gehen wir auf uns Restaurant. Keine Ahnung, vielleicht gibt's da gras -Spezel. Oder Schnitzel mit Pommes äh, essen? Ich hoffe, so das Ding jetzt so durch den uh, Airport jetzt die Tonnimmst. Ah, Gasthaus, Gasthaus. Okay, wir sagen ein Gasthaus, let's go. Ich, wir sind nicht gestoßen. Nicht gestoßen? Wir sind gerade in so einem... Wir sind gerade in so einem richtig beirrschenden Restaurant. Ich kann es nicht nur sagen. Es ist so eine richtig beirrschende Kneipe mitten im Alkohol. Wir haben eine kurze Kamera. Drauf. Die Kamera geht tatsächlich wieder an und aus. Sie muss aber richtig stark auf den Knopf drücken, damit es angeht. Weil ich leicht drücke, wie normalerweise. Okay, das ist einfach Wackelkontakt. Da, da okay, das ist einfach ein Auf jeden Fall, ne? Ich habe die bekommen mit einem kaputten Ding, weil wir haben die... Haben wir die in Kroatien kaputt gemacht? Ich glaube, ja, oder? Ich weiß sie nicht. Ah nee, nee, nee, Ich hab die Israel kaputt gemacht. Ich hab die Israel kaputt gemacht. Ich hätte die aufgegangen und ist sie irgendwie runtergefallen. Auf jeden Fall, scheiße, da habe ich halt ganz. Auf jeden Fall, man sieht hier bei der Marsch, ich könnte es irgendwie wegschleifen und dann irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgend so einen. Weil diese Hero Plus LCD, die ähm, ich sehe ganz eingebaut ist ja ganz tief eingebaut. Das ich kann die Kamera an sich nicht rausholen, ich muss sie ausbauen. Das heißt, ich muss irgendwie, keine Ahnung, oder ein Gehäuse für die holen oder sowas. Keine Ahnung, was ich machen soll. Und Braunschnitze? Braunschnitze was du. Das ist super. Das ist aus der Schlöße. Ja, Alex sein Essen. Eigentlich wollte der Puterbaum. aber naja, mehr falsch. Ja, das hörst du bestimmt. Das das hm. Aber das Schnitzel sieht ganz komisch aus. Und hier kommt meine Kiespitze. Ich habe eine Jägersuch-Braten-Saison gemacht. Ich habe uns die bestellt. Das kann mir zu Perfekt. So, lecker. das nächste, Leck ich Würde, also, falls ich hier mal in. Wo sind wir gerade? In, in Leuchtkirche. Le Leutkirche oder sowas? Okay. Leutkirche im Allgäu sind. Besucht mal hier Gasthof Mohren. War lecker. Aber von drei Bestellungen, das heißt verkacken ist ein bisschen, naja. Aber auch geil, wie einfach hier, ich fühle jedes Haus, Gasthof, Gasthof, äh, Gasthof, Gasthof, überall Gasthöfe. Aber trotzdem, hat doch hat was Geiles. Hat so einen so bayerischen Vibe, digga, ist richtig geil. Sagen, äh, das war's mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst unbedingt ein Abo da, ähm, folgt mir gerne auf Twitch, ich stream da recht öft, oft. Ähm, oft, oh, ich mache da auch meine meisten Videos auch daraus, das heißt, äh, schaut da vorbei, und äh, ja, haut rein, tschüss! I'm a the of one, cause I can't. I'm a lot of I'm a lot of one, I'm a